Guten Morgen, nachdem ich im ersten Teil grundsätzlich erklärt habe wie die zwei Ebenen des Leids entstehen bzw was die zwei Ebenen des Leids sind und wo der Unterschied zwischen echten Leid und unechten und selbstgenerierten Leid ist, kommt heute wie von Euch gewünscht die biochemische Betrachtungsweise dazu. Wer den ersten allgemeinen Teil zu den zwei Ebenen des Leids noch nicht gesehen hat, da findet oben in den Infokarten das entsprechende Video. Also beginnen wir heute. Wenn Leid entsteht, entweder echtes oder künstliches von uns selber hervorgerufen ist, dann sind die Reaktionen im Körper sehr ähnlich wie diejenigen wenn wir Schmerz spüren. Der Körper wird in Alarmbereitschaft gesetzt. Als erstes sendet der Thalamus, das ist die Relaisstation im Kopf, ein Wegsignal zum Hirnstamm der seinerseits äh, dann nur Adrenalin durch das gesamte Gehirn jagt. Was das auslöst da kommen wir gleich dazu, erstmal die, die grundsätzlichen Reaktionen, die, die äh, ja, dann im folgenden dann ich dann noch zusammenführe. Also Als zweites äh, sendet das Nervensystem Signale zu Muskeln und Organen die sich damit dann bereit machen für Flucht oder Kampf. Und als drittes werden ausgehend vom Hypothalamus, das ist die, Reg die Region im, im Gehirn wo die Sekrete im Körper gesteuert werden, also das sogenannte endokrine System, da werden die Stresshormone Epinephrin und Cortisol ausgeschüttet. Das Epinephrin das erhöht den Herzschlag und äh, ja, damit das Herz sozusagen mehr Blut befördern kann. Erweitert die Pupillen damit die Augen mehr Licht aufnehmen können und ihr seht, das ist alles ein Zeichen von Leistungsfähigkeit und, und äh, wirklich bereit sein, Flucht ne? oder Kampf. Das schon angesprochene Noradrenalin aus dem Thalamus, das verlagert das Blut hin zu den größeren Muskelgruppen. In dieser Zeit erweitern sich auch die Bronchiolen der Lungen für einen erhöhten Gasaustausch, der quasi dafür sorgt dass man noch leistungsfähiger wird und mehr Energie gewonnen werden kann. Wie die Energiegewinnung im Körper funktioniert warum diese erhöhte Sauerstoffaufnahme äh, ja, das katalysiert und wo auch der Unterschied zwischen aerob und Anaerobe Energiegewinnung ist, das habe ich euch bereits in einem anderen Video erklärt. Wenn ihr oben in den Infokarten. Also das neben dem Epinephrin ausgeschüttete Stresshormon Cortisol unterdrückt zu, äh, dazu noch das Immunsystem, um Entzündungsreaktionen zu verringern, die quasi in dem Moment nicht zwingend äh, sind für, für so eine Notsituationen und die auch nicht gebraucht werden. Weiterhin fördert das Cortisol durch die Stimulierung der Amygdala, das ist auch ein Teil des Gehirns, welches als kann man sagen, Alarmglocke für emotional geladene Stimuli da ist, ich mal. Das stimuliert seinerseits auch die erneute Bildung von Cortisol, so dass Cortisol dieses Stresshormon quasi während der Stressphase immer sich selbst fördert. Nicht vergessen, die, die Fortpflanzungen und die körperliche Reaktionen die werden genauso komplett ausgesetzt in den Zeiten vom Schmerz, vom Stress, vom Leid wie die Verdauung. Äh, ja, da unter anderem die Speichelbildung und die Peristaltik, äh, ja, sich einfach verlangsamen. Jeder, der schon mal Leid erfahren hat, ich erinnere nur an den ersten Liebeskummer, der wird das kennen. Da ist keine Lust auf irgendwelche Sexualität oder Nahrungsaufnahme. Zumindest keine Sexualität mit dem ehemaligen Partner jetzt beim Liebeskummer. Aber wenn man Leid spürt, dann möchte man nicht ficken und dann möchte man nicht essen. Normalerweise. Ähm, ja, gut. Äh, <lacht> Wir hatten also im Körper, das ähm, ich habe jetzt gerade überlegt. Es muss bei mir schon sehr großes Leid sein, damit ich Ärzte nicht möchte. Aber egal, hat nicht Thema jetzt. Also wir sind ja hier im, im äh, habe ja jetzt hier ein wissenschaftliches Auditorium. Da müssen wir mal fachlich korrekt bleiben. Also wer hat im Körper das endokrine System, also die, die Drüsen und auch das, äh, das limbische System ansteigen. Nimmt die Dominanz des präfrontalen Kortex, also den Teil äh, des Hirns, den wir haben im Hirn, äh, der verbunden ist mit Bewusstheit und äh, ja, mit der Kontrolle des eigenen Handelns der nimmt ab. Wir switchen also langsam in den Autopilotmodus. Diese Reaktionen waren in unserer rauen Vorzeit sage ich mal absolut lebensnotwendig und sehr sehr wichtig, weil man handelt schneller als man denkt. Aber heutzutage haben wir so gut wie nie diese Situation Flucht oder Kampf also im Alter. aber die die zweite Ebene des Leids, also das selbstgenerierte Leid aufgrund von Gedanken die wir mit einer Situation verbinden, die an sich kein Leid bedeutet, das ruft aber eben genau diese Reaktion hervor die ich bisher dargestellt habe. Und dann ist man in diesem Flucht oder Kampfmodus, obwohl es nicht notwendig ist. Und das ist aber die Realität von heute, wir sind quasi dauergestresst und unsere körpereigenen Alarmglocken die, Amygdala, die bimmeln fast den ganzen Tag, aber dieser Zustand der permanenten Erregung hat auch körperliche Konsequenzen. Die, die chronische Stimulation des synaptischen Nervensystems und der, der damit zusammenhängenden hypothalamus Hypo, hypophysen neben äh, also das, was ich euch oben aufgezeigt habe, das führt dann zum Beispiel zu gastrointestinalen Problemen, wie Geschwüre oder Dickdarmentzündung, Reizdarm, Durchfall oder Verstopfung, je nachdem, das führt zu immunologischen Problemen, also wie eine erhöhte Anfälligkeit für Erkältungen und Grippe, ne, Prinz lässt grüßen, aber auch ernsthafte. Entzündung, auch Arterienverkalkung und Herzinfarkte werden durch die permanente Erregung katalysiert und natürlich offensichtlich bei den permanenten Ausschütten von Hormonen wird auch das endokrine System. In Mitleidenschaft gezogen. Und damit kommt es dann häufiger zu Problemen, die damit in Verbindung stehen, wie Typ-2-Diabetes oder prämenstruales Syndrom, also Schmerzen vor der Regel bei Frauen oder Erektionsstörungen bei Mann und generell eine niedrige Libido. Und leider ist das noch nicht alles, denn neben den körperlichen Folgen dieses dauernden Stresses kommt es auch zu geistigen Folgen. Eine davon ist die Angst. Denn die wiederholte Aktivität des synaptischen Nerven, äh, Nervensystems im Zusammenhang mit diesem Hypothalamus, Hypophys, mit Hypothalam, Hypothalamus Hypophysen neben der Achse, das ist ja, die beiden Sachen, äh, das, erhöhen, äh, das erhöht die Reaktivität der Amygdala, also den Teil des Gehirns der die, die emotionale Alarmglocke darstellt. Sie schrillt also immer, immer schneller, die, also, die, die, es wird immer reaktiver, wo immer weniger genügt um sie zum Schrillen zu bringen, was wiederum dann die Aktivität des synaptischen Nervensystems erhöht und so weiter. Das bedeutet man ist quasi ja, schneller und bald permanent in einer Angst, wenn durch Zustände die in der Vergangenheit Stress ausgelöst haben, diese quasi dann wieder aktiviert werden und es braucht dann eben nicht mehr so viel. Also immer wieder das, ist das Prinzip der neuronalen Netze, das kennt er ja. Das nennt man übrigens Zustand, Zustandsangst. Wenn sozusagen ein Zustand generiert wird und davor hatte man schlechte Erfahrungen gemacht, hat Angst und dann kommt der Zustand wieder, dann wird das neuronale Netz aktiviert und ja, und dann kommt man schneller zur Angst. Ja, weiterhin bildet die Amygdala die auf negative Stimuli quasi sensibilisiert ist sogenannte implizite Erinnerungen, also Spuren von Erfahrungen die man nicht bewusst aufgenommen hat, die aufgrund des permanenten Stresses dann auch eine Eigenschaftsangst katalysieren können. Das ist also im Gegensatz zur erwähnten Zustandsangst eine Angst die nicht ja, bestimmte Zustände, Bedarf oder Situationen brauchen, um ausgelöst zu werden, sondern die äh, quasi einfach so kommen äh, und man weiß nicht, woher sie kommen, weil sie halt im Unterbewusstsein liegen. Ne? Dazu kommt, dass der Hypocampus, äh, quasi mal unwissenschaftlich ausgedrückt, verschleißt wird. Der, äh, der Teil des Gehirns, der speichert, was tatsächlich passiert ist. Äh, das heißt, ihr realisiert nicht mehr, was wirklich passiert ist in dem, in dem Maße. Wahnvorstellungen und auch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, das sind dann auch die Folge. Von Stress, von Leid. Aber nicht nur die Angst, sondern auch Depressionen werden durch Stress ganz stark katalysiert. Da eine Verringerung von Dopamin, Serotonin, äh, die Folge aufgrund in diesem Zusammenhang erwähnenswerter vermehrter Glukokortikoide sind. Man sieht also auf breiter Front schwächt Stress den ganzen Körper. Und da müssen wir ganz wirklich ganz doll äh, unterscheiden, äh, wann... Dieses wirkliche Leid äh, auftaucht und damit gesunder Stress entsteht, der lebenswichtig ist und wann wir ja, eben das Leid selber durch unser, unser Denken generieren. Und damit sind wir dann wieder bei der zweiten Ebene des Leids und äh, ja, wieder dem ersten Teil dieser Mini Videoreihe. Wie gesagt oben in den Infokarten ist der erste Teil zu finden, der also nichts Biochemisches enthält, sondern einfach nur verständnismäßig wie dieses Leid generiert wird und wie ihr das vermeidet. Also achtet wirklich darauf wenn ihr leidet. Ob ihr wirklich leidet, ne? ob das Leid ein echtes Leid ist, wofür es sich lohnt auch den Körper unter Strom zu setzen, ähm, ja, über, über kurz oder lang fällt Euch so eine permanente Aktivierung durch permanenten Stress wieder auf die Füße und schadet euer, eure Gesundheit. Also ich wünsche Euch einen, einen leidfreien und auch einen wunderschönen Tag, ich hoffe dass ihr Euch was mitnehmen konntet. Das hat gewesen sein, machts gut, tschüss.